Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr sehen könnt, bin ich gerade bei Wagner zu Besuch. Hi, weiter. ich freue mich. Hallo. Dass wir hier sein können, dass wir nochmal filmen können. Ja, Supermarkt, dass du die Zeit gefunden hast, den langen Weg hier von Hamburg ja. hierher. Ja. ja, schlappe 700 Kilometer. Ja, macht man nicht immer, ne? Ja, machen wir nicht immer. So, jetzt ist Zeit für, ja, für, für weitere Themen. Und zwar haben wir uns heute ein Format ausgedacht. Und zwar. Ich berichte weiter mal über meine Erfahrungen, die ich mit den Produkten gemacht habe und äh, lasse dann von ihm erklären, warum das Ganze genauso ist, wie ich es wahrgenommen habe oder was man sonst noch zu den Produkten ein bisschen an Informationen sammeln könnte. In dem heutigen Video geht es einmal um das Wagner Mikrokeramik. <lacht> Das habe ich ja schon erfolgreich und mehrfach auf diesem YouTube-Channel und mit verschiedenen Autos und mit Freunden schon getestet und äh, ja, das ist heute Thema. In dieser Videoreihe haben wir mehrere Produkte abge abgebildet und äh, in diesem Format haben wir mehrere Produkte auch schon mal, durchgesprochen und wir werden das mit allen Produkten machen, die ich auf diesem Channel mal verwendet habe, also Oilstop, Motorcleaner, Mikrokeramik, äh, das Spactophin und den äh, Octane Booster, ganz frisch. Genau, da kommt noch ein Video. Ähm, andere Sachen haben wir schon im Kasten und jetzt geht es direkt zu den Erfahrungen, die ich mit dem Mikrokeramik gesammelt habe. Ähm, das erste herausstellendste Merkmal ist natürlich eigentlich die neue Laufkultur, die Laufruhe, die entstanden ist, nachdem es eine gewisse Zeit halt im, im Motor drin geblieben ist. Wie lässt sich das am besten erklären, dass es sich so verhält? Das ist einfach zu erklären. Das steht ja schon auf der Dose. Hier, Mikrokeramik. Wir setzen hier einen... Mikrokeramischen Festkörperschmierstoff bei, in einer relativ hohen Menge. Das heißt, mhm. wir applizieren bei einem Motor mit zwei Liter ungefähr 20 Gramm. Ja, okay. Reinste keramischen Festkörperschmierstoff, was sehr hoch ist. Mhm. Und das führt dazu, dass, wir, dass, sich die, dass sich das Öl verfärbt. Wenn ich das jetzt im Getriebe einsetze, wird das Öl fast schneeweiß werden. Ja, das sehe ich natürlich beim Motor nicht, nur kurzfristig. Ja. Weil der Ruß kommt und das Ruß, der Ruß wird das komplett überdecken. Und äh, der hohe Festkörperanteil ist dafür verantwortlich, dass sich sofort, also mit der Betonung sofort mhm. eine äh, bessere Laufkultur einstellt. Also man, man, man kann das so hören, ja, ja. dass der Motor einfach samt der läuft. Ja, wir können es auch messen, das haben wir auch schon gemacht. Ich, nehme an, ich habe auch in den, deinen Channel verfolgt. Ja, ja. Und vielleicht deine Erfahrungen über die Laufkultur, jetzt ja. an dem an 6-Zirinder-Motor. Dem ja. ja, also die die Laufkultur und die Laufruhe hat sich tatsächlich verbessert. Im messbaren Bereich war es, glaube ich, mit, mit, ich mal, mit meinen amateurmäßigen, aber gleich aufgestellten Dezibelmesser war es ungefähr 1 bis 1,3 Dezibel. Natürlich hat man immer Schwankungen hoch und runter. Das war aber so das Mittelmaß aus diesen und ähm, das war aber der Effekt zwischen dem frischen Öl und dem Mikrokeramik. Yeah. Und äh, wenn man den direkten Vergleich macht, ähm, abgesehen von der Dezibelzahl, ist einfach die Geräuschkulisse, die ich wahrgenommen habe mit dem Motor, einfach eine ganz andere. Das heißt, mm. die Geräusche, die man wahrnimmt, jetzt abgesehen von der reinen Lautstärke und Differenz, ist einfach, dass äh, metallische Geräusche weggefallen sind. Äh, bei mir, dass einfach viel mehr die, das Ventilspiel Das ist einmal. so jetzt die Wahrnehmung während des viel Fahrens, mehr. ja? Nee, auch im Stand. Also, Beim Stand bin gerade mhm. im Stand. Ähm, zu, wenn ich jetzt vom, vom Autostand geöffnete Motor habe habe ich mal da vorgestellt dann hört man auch einfach nur so tick, tick, tick, tick, tick anstatt <lacht> so. Mhm. Also Einfach, einfach ähm, ruhiger geworden. Das Ganze ähm, jetzt im Vergleich im, äh, während der Fahrt ist, es kommt das Modell drauf an. Jetzt den Sechszylinder benzinmotor Ich habe einen äh, Soundgenerator drin, der dementsprechend auch Sound in den Innenraum abgibt, der auch den Motorsound übertönt. Also im Stand höre ich meinen Motor nicht. Krass war es aber in der Laufkultur Vierzylinder diesel von, meinem, von dem 21-Diesel, den ich äh, verwendet habe, und den 330-Diesel von meinem Vater. Ähm, ebenfalls Sechszylinder, da war wirklich so die Wahrnehmung, im Innenraum, beim normalen Fahren, im Stand, war der Motor deutlich weniger präsent. Also da war wirklich, äh, ja es ist ruhiger geworden, angenehmer und der, der Motor, der im Stand, der, der hämmert nicht mehr so, sondern mhm. es ist Benziner ja eh ähnlich als, ne? Von Sechszylinder Benzin, das man sehr verwöhnt aber Gut, für den Diesel läuft ist, der Sechszylinder läuft schon super ja. samtig weich, ne? habe ja, ich ja heute schon ja, gehört, ja, also wirklich, ja, das ist ein Traum, ja. wirklich, ja, ja. Ja, aber für einen Vierzylinder-Diesel, den ich ja selber besaß, also ich ja, kenne den Motor ja. sehr gut, ich habe vier Jahre das Auto gehabt, ähm, der lief gut. So, also, das ist, das ist echt top. also alle Dieselfahrer berichten uns, dass die ja. Motoren samtig weich laufen, ähnlich ja. wie Benziner dann vom, vom, vom Geräuschvolumen ja. Ja. Und das deckt sich jetzt auch mit den Messungen, die unser Kunde in Japan gemacht hat und nicht weniger Kunde als Toyota, die Dort selber auf den Prüfständen Untersuchungen gemacht haben. Und zwar ist das Fahrzeug auf dem Prüfstand gelaufen. Und zwar gemessen wurde wiederum ein 2-Liter Benziner auf dem Prüfstand bei 3000 Umdrehungen unter Last und natürlich auch richtiger Last. Also nicht, nur, dass ich da nur 15 kW abnehme, sondern ich nehme da mal 50, 80 kW ab. Hm. Und dort wurde gemessen. Von 92 dB auf 89. Und das sind 3 dB Unterschied. Das ist sehr, sehr viel. Ja. Ja. Ich meine, 4 dB müsste das halbe Geräusch sein. Ja. Ja. Und das ist enorm. Und das ist letztendlich nur dazu begründen, indem wir hier eine hohe Menge an Festkörper beigeben, in die dieses Dämpfverhalten bringt. Natürlich auch die ganzen metallischen Geräusche werden da rausgenommen. Und letztendlich ist ja nicht nur das Verbrennungsgeräusch ausschlaggebend, ja. aber auch die, die, die ganze Mechanik, die ganze Geräuschkulisse, die in der Mechanik entstehen. Das sind sehr viele Bauteile, die ja. sich da ineinander bewegen und äh, das führt letztendlich äh, zu einer ganz deutlichen Verbesserung. Ja, ja. ja. also das, das kann ich auch ähm, bestätigen, weil ich habe auch gemerkt, dass zum Beispiel das Kaltstartverhalten, also ich habe manchmal Segmente in meinem, in meinem sag mal, mein Verhalten, wie ich mein Auto benutze, ist, mein Auto steht mal eine Woche lang komplett und ich mache ihn an und der ist wirklich instant an. Der ist sofort ja. an, der eiert nicht, er orgelt nicht, sondern zack, das Ding ist an. Und äh, auch die, das war vorher nicht so, plus das Geräusch, ich habe mir an meinem Auspuff ein bisschen was gedreht, so, der BMW performance auspuff klingt halt gut, deswegen steige ich auch gerne mal aus und höre mir den Kaltstart an, yeah. so, und äh, da ich sehr affin mit meinem Motor umgehe, mache ich auch mal Haube auf und höre mir den Motor an, wie klingt der kalt, mm. das mache ich immer wieder, so, und da merke ich auch einfach, dass im Vergleich zu vorher, wo ich das noch nicht benutzt hatte, dass einfach da ein enormer Unterschied gekommen ist, wie viel metallische Geräusche auch bei dem Kaltstart, Moment zu hören sind, also ne, Fenster yeah. auf, ich mache mein Auto meistens, erstmal Tür auf, Fenster auf und dann an, so, oder manchmal auch Motorhaube, um halt dieses zu überprüfen, also ich habe wirklich gemerkt, dass äh, er springt schneller an ähm, und leichter, so. also muss nicht, jetzt wird der Anlass dann nicht so viel Kraft geben müssen, das yeah. wahrscheinlich doof, aber er ist einfach flott da. Gut, das, äh, ich habe, ich, wir fahren ja hier im Betrieb nur Diesel, yeah. ja. ja. ja. Und deswegen kann ich jetzt mit dem Benziner, weiß ich, die laufen sehr, sehr perfekt beim Diesel. ist Es so, wenn man ein Dieselfahrzeug jetzt länger stehen hat, zum Beispiel jetzt eine Woche, wir haben jetzt Winter, ja, ja. und ich starte den Kalt, dann habe ich ein wirkliches äh, metallisches, massives Geräusch. Ja. Und äh, wenn ich mit fahre, und das sind auch die Ergebnisse, oder die, die kunden von unseren Anwendern, äh, dass die Motoren auch im kalten Bereich schon samtiger laufen. Ja. Ja. Und gerade der Kaltstart ist ja letztendlich ein Riesenproblem, wenn ich jetzt einen, einen Motor kalt starte und den auf Drehzahl bringen muss, weil ich vielleicht eben in der Stadt eben mitfahren muss. Ich muss die Geschwindigkeit halten. Bleibt mir keine andere Möglichkeit, als das Fahrzeug auf Drehzahl zu bringen. Ja, ja, ja. Ähm, ohne dass ich jetzt, ohne dass ich wirklich warm fahren kann. Ja, ja? ja, ja. also mir ist es auch schon passiert. Ich fahre mit dem Transporter schwer geladen von der Messe weg und es geht in Berco. Motor ist kalt. Ja? Mhm. Und ich habe mich entschieden, den nicht hochzudrehen. Ich bin da nur mit 40 hoch und dann kam schon die Lichthobe von hinten und, und äh, ja, ja. Äh, kam da Druck von hinten. Ja, Nachdem, was ist da los? Aber ich wollte einfach das Fahrzeug jetzt nicht da mit hoher Drehzahl hochqueren im kalten Zustand, ja, ja, weil ja. ich das einfach nicht kann. Ja, das ist ja, ein bisschen herz. Ja, einfach. ja, ja, tatsächlich. Ja. Ja. Hm, genau, was ich auch noch sehr interessant war, war auch ähm, als ich damals hier war, dann haben wir hier das Mikrokeramik eingefüllt und ich bin wieder zurückgefahren. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch äh, das Ceratec drin in dem Motor. Und auf der Rückfahrt hatte ich, ich habe ja mit meinem, ähm, so, ich habe ein OBD-Messgerät, ne, mit dem ich halt äh, die Messwerte auslese und den yeah. genauen Verbrauch herausfinden yeah. kann. Und das habe ich für die Hinfahrt und für die Rückfahrt gemessen. Und ich bin beide Touren so gut es geht gleich gefahren. Tempomat 160, Abfahrt, Ende. Mehr habe ich nicht gemacht. Und ähm, da habe ich einen Unterschied feststellen können von, ich glaube 0,6 Liter Verbrauchsunterschied, obwohl ich vorher schon das Ceratec drin hatte. Ja. Yeah. So, also das fand ich auch krass. Ich habe die Vermutung, wenn man Kurzstrecke fährt, merkt man nicht viel von den Verbrauchsreduktionen. Der Motor muss auf Temperatur sein, das ist jedenfalls mein Eindruck. Aber auf ähm, längeren Zeitraum, ich, ich tracke meine ganze ähm, Sprit, jeden Tank äh, mit, dem, mit der App Spritmonitor. Das heißt, ich habe über... Ja, seitdem ich das Auto habe, drei, vier Jahre oder sowas, habe ich einen genauen Verlauf, wie meine Kurven sind. Ich weiß aber auch, wann mein Fahrprofil sich geändert hat ja. und da habe ich auch herausgefunden, dass einfach ein halber Liter ungefähr Tendenz, auch wenn ich starte oder mal ein bisschen länger unterwegs bin, einfach weniger ist. Also es ist einfach, die Effizienz ist besser geworden und der Verbrauch etwas weniger. Ja, unsere Kunden berichten äh, alle über eine Kraftstoffersparnis. Und das hatte ich ja auch zum Beginn. Und zwar hatte ich die ersten Versuche im TÜV Abgaslabor mhm. gemacht. Und äh, dort wird der Abgas gemessen oder der Kraftstoffverbrauch wird abgas gemessen. Okay, das heißt, das ja. Fahrzeug läuft auf einer Rolle unter Last. Das heißt, ich fahre jetzt ein Fahrprofil ab in der Stadt und ich fahre ein Fahrprofil ab äh, wie auf der Autobahn. Das heißt, ich halte zum Beispiel sieben Kilometer. Oder in dem Fall war es so, die Tests waren in 2003 und 2004 insgesamt mit äh, drei Fahrzeugen. Ja. Und da hat sich einfach ganz klar gezeigt, dass wir nach kurzer Zeit, also nach, nur nach 160 Kilometer Einlaufzeit, schon eine Kraftstoffersparnis von 4 zu messen ist. Mhm. Das heißt, äh, gerade an diesen Prüfständen, die wirklich hochpräzis sind, ja, und das alles übers Abgas gemessen, das heißt, dass die, die Masse des Abgases, das Volumen und die Masse des Abgases, wird äh, dann umgerechnet auf den Verbrauch. Ja, und äh, eine präzisere Messung gibt es so nicht. Ja, das heißt, der ganze Kraftstoffeinfluss wie Kraftstoffdichte, Temperatur und so weiter, diese Sachen sind alle ausgeschlossen. Mhm. Und äh, somit kann ich, können wir ganz klar sagen, dass eine Verbesserung äh, nach kurzer Laufzeit, das heißt jetzt in dem Fall 160 Kilometer hatte ich jetzt gefahren, nur mit der Keramik ja. äh, vor der Messung und nach, nach der oder mit äh, der Messung mit Keramik. Ja, ja, ja. Ähm, das ist noch zu gering. Die Erfahrung zeigt, dass das totale Ergebnis mit der Mikrokeramik kommt erst nach zwei, vier, sechstausend Kilometer, okay. ja, bis die, der totale Effekt kommt, ja. bis das alles eingelagert ist, bis wir hier diese perfekte Reibungsreduzierung erzielen können. Mhm. Dauert einfach so lange. Ja. Ja. Was wir sofort hören können, ist die Geräuschminderung, eine bessere Dynamik. Ja. Und eine totale Leistungsentfaltung kommt eben nach dieser Zeit erst. Mhm. Ja. Ja. Also, jetzt nicht erwarten, dass man jetzt das reinfüllt und dann die ersten 100 Kilometer habe ich ein Ergebnis. Nein, nein, nein, sondern es braucht schon ein bisschen Zeit. Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Das ist auch den, den Effekt, den ich auch in den Videos versucht habe darzustellen. Also, ich habe meistens eingefüllt. Und dann bin ich 40, 80 Kilometer gefahren, um ein bisschen ein den Effekt noch mehr ein bisschen yeah. darstellen zu können, weil ich weiß, dass er da ist, weil ich auch schon mal die Anwendung, ich hatte ja den Startpunkt hier frisch eingefüllt, 700 Kilometer nach Hause und dann nochmal getestet, das heißt der, der Vergleich war am gleichen Tag. Yeah. Und ich hatte das Ergebnis vorher, nachher und das war wirklich äh, dann deutlich wahrnehmbarer als wenn man dann 10 Kilometer fährt und noch nicht viel passiert ist. In diesem Zusammenhang habe ich aber irgendwie nicht feststellen können, dass äh, der Ölverbrauch sich bei meinem Auto verringert hat durch, das, äh, durch die Zufuhr des Mikrokeramiks. die blieb eigentlich bei dem Wagen oder bei dem Motor gleich. Ähm, was jetzt nicht extrem schlimm war im Prinzip, weil nicht mein Fokus drauf lag, weil die Laufruhe mir in dem Sinne wichtiger ist plus der Verschleißschutz gerade Kaltstart oder meine äh, Fahrten auf dem Track, also Nürburgring-Fahrten, Autobahnfahrten, da ist mir der Verschleißschutz gerade sehr wichtig, so, und ähm, da habe ich auch die Erfahrung gesammelt, wie auch einfach, wie haben wir die Reicheltwaage bei mir anders benutzt, so, das Video habe ich noch gar nicht online, ich yeah. habe ja erst mit, mit Keramik gedrückt und dann ohne und dann war echt schockierend, <lacht> yeah. wie schnell es denn doch geht, wenn man es nicht drin hat, mhm. das war auch krass, also. Ähm, also, du sprichst in jetzt von, dem so Reich, Reich, von, von der Reichertwaage, also von den, Warge, ja. von den ganz einfachen äh, von dem ja. din prüftest ja genau, hm. ja, ja, ja, genau. ja, genau. Ja, das war auch wahrnehmbar. Ansonsten, ähm, genau, zum, zum Kraftstoffersparnis äh, bei meiner Freundin, die hat das auch drin in ihrem äh, 1,480 PS-Motor von äh, VW. Und äh, ganz krass war immer die ersten zwei Sekunden äh, das metallische Schlagen beim Starten. Und richtig lautes Klackern, ich glaube, das waren die Hydros, das ging, das ging weg und wurde deutlich leiser, plus sie, hält, sie fährt damit nur zur Arbeit, das ist ein reines Pendelauto. Kurzstrecke, cool. ja. Ja, ich glaube 20 oder 30 km. Also der Motor wird schon mal warm. der wird ja. schon warm, ja. Aber jeden Tag, also eigentlich für viel anderes wird er nicht benutzt und in dem Fall habe ich dann... Äh, auch dann müssen wir mal geguckt, wie sich der Verbrauch ändert vorher und nachher und das war wirklich auch äh, 0,7 Liter, also von, von 7,5 auf 6,7 irgendwie so mhm. in dem Bereich mhm. pendelte sich das dann ein. Also es war wirklich. Sie äh, trackt das auch mit Spritmonitor? Äh, mittlerweile ja. Ja, hm, okay. Mhm. <lacht> ja, zu dem Zeitpunkt nicht. Das war der reine Bordcomputer, aber es war immer die gleiche die gleiche ja. Strecke. Also ja. sie fährt auch. Ähm, entspannt zur Arbeit und hatte immer den gleichen Arbeitsweg und das war auch eine sehr gute Referenz einfach, um das wahrzunehmen. So von meinen Eltern weiß ich nicht, weil mein Vater in der Tank einfach so. da, Ja. Da kann ich das selber nicht feststellen. Ja. Ich überlege gerade noch, was waren gute Vorteile. Schaltgetriebe. Ähm, Im Schaltgetriebe war das ja wirklich so ähm, eingefüllt, sofort die Fülle gespürt. Die war auch wirklich so, dass das Einlegen der Gänge, der erste Gang, der manchmal klemmte, ein bisschen BMW-Krankheit, kennt vielleicht der ein oder andere, oder der Übergang von ersten und zweiten, dass es ein bisschen hakelig ist. So. Das sind Hauptprobleme bei den, bei den BMWs. Und da war das tatsächlich so, dass ging rein und das Schalten war viel leichtgängiger, obwohl, und jetzt kommt der Clou, obwohl ich glaube 3000 Kilometer vorher einen Getriebeölwechsel vorgenommen habe. Also das Schaltgetriebeöl war schon Neu. und das war schon eine Verbesserung von dem Alten zum Neuen festzustellen ähm, was ich noch vorhab was ich noch nicht gemacht habe ist Differential ich möchte noch Differential das ist noch eine ganz wichtige eine Baustelle, da Baustelle noch die noch mal ran. gemacht werden ja. muss ja da möchte ich noch mal ran. also das ist noch mal das was ich probieren möchte so, die, die Erfahrung zeigt jetzt eben auch die das Schaltgetriebe oder auch das Differential ist ja ein reines also sehr kompaktes und sind kleine Ölöllementen drin hm. ja? Ja. und äh, dementsprechend brauche ich ja auch nur 10% davon. Das heißt, der der Aufwand ist ähm, einzusetzen ist minimal. Ja. Also der finanzielle Aufwand vom Produkt, ja. das Ergebnis umso umso besser. Ja? Ja. um noch mal Reibung zu reduzieren, Verschleiß zu reduzieren, und natürlich auch die ganze Performance zu verbessern. Okay, ja, ich bin gespannt. Also das ist noch eine, eine Sache, die ich im Kopf habe, die möchte ich noch unbedingt machen. Äh, diesmal bin ich aber schlauer, dass ich vorher die rein reinmachen möchte, ja. bevor ich dann äh, das dann äh, austausche oder ähm, bevor ich das dann austausche oder in dem Fall dann auch das Mikrokeramik einfülle. Aber das waren so meine, meine Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Gerade im Schaltgetriebe, gerade bei BMW hat das sehr viel bewirkt. Gerade wenn ich meinen Motor hochpeitsche und mit 7000 Umdrehungen unterwegs bin, habe ich natürlich auch den Effekt, dass ich einfach weiß, dass ähm, das Mikrokeramik einfach dazu führt, dass die, die Belastbarkeit oder der Verschleißschutz einfach wesentlich höher ist als vorher. Ja, das ist auch beim Getriebe ganz wichtig, weil man darf eins nicht vergessen, das Getriebe ist ja mit dem Motor geblockt und äh, die Wärme überträgt sich sehr, sehr schnell vom Motor ins Getriebe, das Getriebe wird auch sehr heiß. Und äh, die eingesetzten Getriebeöle sind von der Viskosität natürlich äh, sehr, sehr dünn. Mhm. Und äh, bei sehr hohen Belastungen ähm, ist natürlich die Mikrokeramik hier von absolutem Vorteil, ja. Ja? um eben Sicherheit zu haben. ja, ja. Verschleiß reduzieren und finale eben auch die Reibung zu reduzieren, um eben langfristig auch Kraftstoff zu sparen. Ja. Den Getriebeölwechsel äh, wird ja nicht so oft gemacht wie der Motor. Das machen wir auch vergessen. Ja. Oder wird man schiebt das und schiebt mm. das immer weiter. Ja. Und letztendlich ist es auch so, dass eben dann äh, die Viskosität mal zusammenbrechen kann, insbesondere bei extrem hohen Belastungen ja. und ja. zum Beispiel jetzt bei natürlich so wie du fährst, ich weiß ja, wie du fährst, mit Hackengas. Ja, gibt ja nur eine Stellung. Ja, ja, ja. Manchmal. <lacht> äh, manchmal, okay. <lacht> Aber die Sicherheit ist einfach da. Ja. ja. Das ist so, dann natürlich auch nicht vergessen, Differential Ja. ja. Äh, Differenzial, gleiches Thema, wird auch immer vergessen. Mhm. Ähm, ich, wir haben zum Beispiel jetzt Transporter äh, immer wieder ein Problem mit den Differenzialen, ja, was die Kunden, Dort äh, uns mitteilen, dass nach 100.000 Kilometern die Geräusche schon, also die, die beginnen zu singen. Ja. Mhm. Das Singen heißt einfach Verschleiß. Ja. Ja. Und äh, hier kann man mit, mit einer kleinen Eine kleine Menge, Menge entgegenwirken, kann man schon sehr, sehr viel machen. Ja, und ja. deswegen auch meine Empfehlung an unsere Kunden hier das äh, manuelle Getriebe, Schaltgetriebe und das Differential nicht zu vernachlässigen. Ja, also ja. das, das finde ich auch total typisch weil BMW das ja immer anbietet als Long-Life-Füllung und das ist so dieses... Ja, die Frage, die, auch, halt, ist, die Frage ist halt, was ist Long-Life? Ja, eben. Also, ne, Das, also das, das ist ein dehnbarer Begriff. Ne? Ja, ja okay. eben. Das ist dann halt so wie Finde ich auch doof. Also, ich weiß, dass ich es machen muss, ich habe es auch noch nicht hinbekommen. So, ja. Jetzt ist es auch über 120.000 Kilometer alt, also eine allerhöchste Eisenbahn. Das ja, ist absolut, ja. Mhm. Genau. Ansonsten finde ich noch super geil. ich weiß nicht, ob es euch auch, auch gefallen ist. Und zwar wurde das Mikrokeramik, man sieht es auch hier, ähm, komplett neu gebrandet. Also es ist eine, eine, das gleiche Produkt, nur neu aufgelegt mit neuem Design. Und ich finde, das ist bombastisch geworden, gefällt mir richtig gut. Also. Ja gut, ich sage mal, wir <lacht> haben das alte Design lange Jahre ja. mitgeschleppt. Ja. Und es war Zeit, das jetzt auf einen Stand zu bringen, äh, auf einen sehr modernen Stand. Und wir haben hier einen super Grafiker angeheuert, der uns äh, das mit einer modernen Schrift und in perfekten Farben umgesetzt hat. Ja, ja. Ist geil geworden. Ja. Also, die, Sitz, die Sitzgruppe, auf der wir sitzen, blende ich jetzt mal ein. Dann könnt ihr auch <lacht> sehen, worauf wir hier sitzen ja. und äh, ja, auch auf Messen ist das äh, bisher auch uns sehr gut angekommen. Gefällt mir das ist ein Eyecatcher geworden. Ja, das ist richtig cool. Richtig Spaß. Absolut mega. Das ist nicht von mir, sondern das ist das Feedback von unseren Kunden. Von ja. den Kunden. Ja, okay. ja, ja, Das ist geil. Ja, das ist schon, das gefällt mir auch. Das ist cool geworden. Richtig gut. Genau. Cool. Dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich an dieser Stelle. Gerne, Marc. Und äh, freue mich, dass ich wieder hier äh, Gast sein durfte. Und äh, wir die Zeit auch gefunden haben, auch in einem sehr fluktuierenden Business, immer noch dann... Äh, die Zeit zu finden, hier ziemlich viel YouTube zu drehen. Yeah. Um auch euch dem, äh, immer wieder ein paar Infos zu bringen und auch einfach die Möglichkeit zu bieten, Fragen zu stellen, Fragen zu beantworten und auch gerade eure Erfahrungen halt, ähm, mit weiterzutragen, weil ich, ich nehme die Kommentare und leite Kommentare, die ich kriege von euch auch immer wieder, von WhatsApp, von Instagram, von YouTube. Das leite ich immer wieder weiter und weiter und äh, er freut sich dann auch und sagt sehr ja, cool, das ist ein cooles Feedback und er freut sich auch einfach, ähm, dass das Ganze, ja, ja. was er macht, wofür er so mit, also wir, mit, wir, mit live und herzlich steht. wir lernen auch ja auch äh, daraus ja. und wir nehmen auch Kritik auf. Es also ist ja. nicht so, dass wir jetzt das vorne wegschieben, sondern äh, eure Meinung ist uns wirklich äh, wichtig. Ja, deswegen auch in die Kommentare rein und äh, wir nehmen das gerne auf und geben auch gerne Feedback. Ja, das ja. Ist cool. ich versuche ja auch immer kritisch zu fragen, aber ich finde nicht so viel, <lacht> weil ich halt damit zufrieden bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich bin sehr. Äh, sehr überzeugt und zufrieden, und die Leute, denen ich sage, nimm das, die sagen, boah, das ist geil. Ja. Und dann versuche ich jetzt zu sagen, ja, was ist mit Additivierung und Öl? Und versuche halt kritisch zu fragen, um ein bisschen so ähm, zu nailen, sag ich mal so, yeah. um, um, um dich festzunageln, yeah. um auch gerade da ähm, die Ängste von anderen Leuten vielleicht auch mal nochmal zu klären, ein bisschen in der Aufklärung zu yeah. sein. Weil ich habe selber eigentlich selbst nicht aufgeklärt, sag ich mal so ganz doof. Ich habe ja auch, in dem letzten Video meinte ich ja auch, ne, all stop. Motorcleaner, äh, Wagner Mikrokeramik und mein Gott, habe ich da jetzt Wasser im Öl und da ist auch die, die Aufklärung ein sehr großer Bestandteil, wo ich selbst auch keine Ahnung habe. Ja. Das möchte ich dann auch so kritisch fragen. Wir haben ja auch schon ein bisschen was gemacht. Ja, also wir genau. haben ja YouTube-mäßig noch, äh, sind ja wie Greenhorns, ja, ja, muss ja, man ja. ganz klar so sagen. Und wir haben zwei Videos aufgelegt, einmal den Test. <lacht> und äh, wir haben ein Interview gemacht, mhm. wo wir alle relevanten Fragen Dort gestellt haben, ja. Ja, die ich dann beantwortet habe. Mhm. Äh, wenn Sie jemanden interessiert, auch äh, werden hier detailliert, äh, werden hier eigentlich alle Themen mitbehandelt. Und äh, wenn Sie interessiert, hier bitte ja. blenden wir den Link ein. Genau, irgendwo ja. Link unten, unten in die Beschreibung. Link von, oben oder links rein. oder rechts, je ja, ja, ja. ja. Aber werden wir, werden wir was machen. Okay. Genau, an dieser Stelle äh, freue ich mich ganz doll auf eure Kommentare und ich freue mich auch, dass ich hier empfangen worden bin, sehr herzlich, wie immer. Und äh, ja, würde ich mich freuen, dass ich ein Feedback bekomme. Äh, weiter vielen Dank für deine Gastfreundschaft und dann äh, kommentiert, liked, subscribed und dann sehen wir uns im nächsten Video. wieder. Bis bald. Tschüssi, ja. ciao. Ciao, ciao und alle Fahrer von Mikrogrammik, gute Reise. Und sind möchte ich dir kurz zeigen mal drauf um zu zeigen äh, was 20 gramm sind so wie viel haben wir denn hier 5 das kriegen wir gar nicht rauf nee, nee, das, sind das gramm <lacht> sind das gramm das sind 6 gramm jetzt ja. das kriegen wir da gar nicht rauf ja 8 ja. gramm so das sind jetzt 8 gramm das ist eine sehr hohe Menge. Ja. Mhm. Wahnsinn. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob wir, 20 <lacht> äh, ob wir jetzt hier nicht irgendwelche ähm, Unzen eingestellt haben oder so. Ja, also ne, da steht ja. Gramm. Oben hier oben. Sicher, ja? Da oben. Oh, 8 Gramm. Gramm. Mhm. Okay. Ja, und das ist eine sehr hohe Menge. Ne? Ja. 8 Gramm. Ich wechsle mal hier die Position, dass ja. man den Berg schon sieht. Ja. Da sind jetzt 8,7 Gramm. Ja. Das ist eine ordentliche Menge. No?